Hallo Gamescom 2019, wir sind hier mit Michael Hengs, einem Urgestein der Spielebranche in Deutschland. Ja, man könnte auch fossil sagen. Wir also <lacht> verdienen ja seit ungefähr 32 Jahren mal eine Brötchen hier in der Branche. Ja, das das, und die Gelegenheit wollte man natürlich unbedingt nutzen, um ein bisschen darüber zu reden, äh, so, was bisher geschah, wo stehen wir heute und natürlich auch, was du jetzt tust. Vielleicht ganz kurz. Äh, ja, also äh, wie gesagt, ich bin, bin etwas älteres Semester, mein erstes Spiel war Pong in der Spielrolle, also richtig gegen Geld noch, Beim äh, Taschengeld verbraten, äh, habe dann 1987, 88 angefangen, Spiele zu verkaufen in Hamburg, war dann sieben Jahre lang bei der Presse, also bei der, äh, hieß damals, damals gab es dann auch so Magazine aus Papier, die man einmal im Monat kaufen konnte, äh, da war das von der Power während der Videogames, dann äh, irgendwann mal die Seiten gewechselt in die Produktion. Dann hatte ich mal vier, fünf Jahre eine eigene Firma erfolgreich gegen die Wand gefahren mit 25 Angestellten. Äh, bin jetzt seit den 90er Jahren eigentlich freiberuflich tätig äh, und habe relativ äh, also, eigentlich schon relativ viel neu zusammengearbeitet. Also, äh, auch von den Spielen her: äh, Browserspiele, Mobile spiele Mobile-Spiele, normale PC-Spiele, Konsolenspiele, normale Vollpreisspiele, ähm, Free-to-play-Spiele, alles, was man so, so mitmacht. Und im Moment, seit ein paar Jahren, äh, arbeite ich jetzt hier für Wild River Games, also das Label von Eurovideo. Und da betreue ich unter anderem auch als Producer das Schwarze Auge, das Rollenspiel. Vielleicht noch kurz so zum historischen Abriss. Es gibt irgendwie äh, viele Daten und Tabellen und Grafiken, die man über verschiedene Verläufe zum Thema Gaming, Industrie und Spiele von Verbänden bekommen kann. Was aber ja nicht immer so rüberkommt, ist das Gefühl. Das hat sich so, wie hat sich die Szene entwickelt? Von Gamern, von Medien, also ich, bin ja, ich gehöre ja zu den, zu den Semestern, die mir gerne ein bisschen über die Branche meckern. Das ist aber nur so an der Oberfläche gekratzt. Es hat sich natürlich sehr viel, muss man sagen, professionalisiert. Als wir angefangen haben, so vor 30, 40 Jahren, also ich bin ja quasi zweite Generation. Es gibt ja noch Leute, die sind ein bisschen älter. Keiner gewusst, wie programmiere ich eine Maschine, wie funktioniert die Grafik. Die haben alle sich das Ganze selber beigebracht. Heute gibt es Marketingkampagnen, heute gibt es Schulen, die das einem beibringen, wie man programmiert, wie man Grafiken macht, wie man Spiele designt. Das wusste damals keiner. Das ist halt sehr viel professioneller geworden. Natürlich auch das mögen vielleicht viele Leute nicht, die sagen, Spiele sind halt ein Produkt, wie andere Sachen, auch wie eine Waschmaschine, sage ich jetzt mal, so ganz salopp. Aber am Ende des Tages wollen wir alle davon leben. Wir, wir sind ja eine Industrie, eine Spieleindustrie. Aber was die Leute vergessen bei aller Begeisterung, natürlich macht es Spaß in der Branche zu sein, weil das ist Entertainment, das ist toll, das ist hip. Aber wir wollen davon leben, wir wollen auch mit Geld verdienen. Ja. Und aber was nicht passiert ist, ist, dass je mehr Leute so lernen, zu entwickeln, beispielsweise wie du es beschrieben hast, das hat nicht dazu geführt, dass das Spiel entzaubert hat? Ähm, nein. nein. Das, Schöne, das Schöne an der Branche ist ja, bei aller Meckerei äh, ist ja, dass es immer wieder was Neues bietet. Also, ich habe keine Ahnung, morgen kommt eine neue Plattform, übermorgen kommt ein neues Businessmodell. Ich habe mich einmal mal mit einem Kollegen unterhalten, der arbeitet bei der Firma Knorr. Die machen also nicht bei den Tütensuppen, sondern die machen Bremsen für die Bahn. Und wir haben einen Lebenszyklus von einer Bremse von 30 Jahren. Und da habe ich gesagt, was machen sie denn den Rest der Zeit bis zur Rente? Wir haben in 40 Jahren 200 verschiedene, über 200 verschiedene Hardware Systeme durchgestoßen. Businessmodell modell bis zum Abwinken, da ist jedes Mal was Neues dabei. Also, das ist ja das Spannende eigentlich, dass mhm. du musst halt ständig was dazu lernen. Aber mhm. wenn du das nicht tust, wirst du abgehängt. Es ist immer irgendwas Neues, Herausforderndes. Du weißt nicht, ob das nächste Spiel, was du machst, bei den Kunden ankommt, ob die vielleicht jetzt keine Rollenspiele mehr mögen, sondern lieber Casual, Hyper-Casual-Games machen wollen. Keine Ahnung. Also, das ist ja das Schöne an der und das, das Spannende auch. Und wie geht die Branche damit um, mit dem Druck, mit dem Druck zur Anpassung? Um, Konsolidiert, stirbt? Ja, also sterben, das haben wir schon mal. Also, ich habe ja den, den Original-Video-Games-Crash von 83 mitgemacht, sozusagen überlebt, auf der, soll beim über T-Shirt drucken. Wir haben natürlich viele von den Symptomen, die wir damals gesehen haben und die auch zum Crash geführt haben, haben wir heute auch über Angebot an Spiel. Es gibt einfach viel zu viel Zeug. Ja, also, aber die, die Masse an Spielen, die da ist, äh, da sind auch unglaublich viele dabei, die jetzt nicht wirklich gut funktionieren, aber die jetzt den Platz wegnehmen vielleicht für andere, die vielleicht ein bisschen bekannter sind. Mhm. Aber wir haben seit 40 Jahren eigentlich immer den gleichen Preis, Also dass Spiele so teuer sind kann man nicht sagen also mein erstes Spiel was ich mir gekauft habe waren 120 Mark also 60 Euro das kostet genau viel heute wenn ich bei Nintendo ein Switch Spiel kaufe also auch 60 Euro also hat sich nicht geändert Die Genre es Waren damals natürlich so ein neuer Umverbrauch. Dafür gibt es heute eher technische Finesse oder, oder Komfortgeschichten wie Automap, äh, Autojournal oder Safepunkte oder sonst irgendwie. Gab es ja damals alles gar nicht. Damals war es eher Teil des Spielergebnisses, die Karte per Hand mitzumalen oder sich irgendwo Notizen zu machen. Das würde heute keiner mehr spielen. Das ist Box schwer, teilweise auch wirklich am Spieler vorbei Design mhm. wurde künstlich halt eigentlich so gemacht, damit die Leute eigentlich mehr hätten mehr von dem haben, was erinnert. drin ist. Und, aber ja. wenn du sagst, der Markt ist voll, äh, ja, ist es weil auch Leute eher imitieren oder ist es weil Goldgräberstimmung herrscht, dass man das vollkommen ab vom Schuss einfach ausprobiert, was sich als nicht tragbar... Ja. Bei uns herrscht ja seit 20 Jahren Goldgräberstimmung. Mhm. Ja, jedes Mal, wenn ein neues business modell kommt, alle gehen raus. Mhm. Äh, äh, das Shareware-Modell. Also, du mhm. bringst Software kostenlos raus und wenn es kaufen willst, kannst du ein oder zwei Level spielen und dann kannst du das Geld dafür Ausgeben. Was natürlich auch jetzt ganz massiv dazu geführt hat, waren free to play und Hyper-Casual-Spiele. Sachen, die relativ äh, erst jetzt von core gehen, vielleicht nicht unbedingt gespielt werden, aber von oder für von oder von Leuten, die mit spielen normalerweise so nichts am Hut haben. Auf dem Handy, kurze Session, zwei Minuten, kostet nichts. Äh, das ist alles kann sich nochmal ein bisschen beschleunigt und auch vergrößern. Also, damals war es vor 30 Jahren, du hast eine Schachtel gekauft und ein, ein Bild da vorne drauf und hast gedacht, was könnte das sein, super, kaufe ich, 50 Mark oder 100 Mark, äh, heute kannst du dir das kostenlos auf dem Handy angucken, und kannst entscheiden, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Ob das insgesamt, sage ich mal jetzt, den, den Spielemarkt oder also die Spiel an sich ganz gut tut, ist eine andere Frage. Also, äh, wenn was nichts kostet, dann haben wir halt also oftmals auch das Gefühl, es ist relativ wenig wert. Also diese ähm, Entwertung von Medien. Oder sehen wir auch im Musikgeschäft Streaming, äh, sehen wir beim Fernsehen oder beim Film, äh, dass Medien immer mehr zum allgemeinen Konsumgut werden. Was die meisten Leute immer dabei vergessen ist, äh, ist so die private Währung der Zeit. Ich habe 24 Stunden am Tag. Ich habe halt, normalerweise acht Stunden bin ich auf der Arbeit, ich habe dann vielleicht noch mal eine Stunde irgendwo essen, ich muss mich vielleicht um Familie kümmern, ich muss hin und zur Arbeit. Da bleibt mir so viel Zeit übrig für mein Hobby als Spieler, mein Hobby als Netflix-Konsument oder Amazon Prime oder sonst irgendwas. Da bleibt mir so viel Zeit. Und dann hast du halt diese äh, Spiele, die du eben entweder abends spielst, oder, halt, oder also diese Mittelführerspiele dann spiele sind sitzt. Und deswegen funktionieren ja auch Sachen ganz gut, die eine relativ kurze Spielzeit haben. Also wenn ich morgens in der U-Bahn bin, zwei, drei Stände Sessions, wunderbar. Also, also, also Sachen, wo man 80 oder 100 Stunden dran sitzt, das machen wir heute nicht mehr. Ja, das ist nicht ganz wahr. Also, also ich mache es heute auch noch. Also es gibt Spiele, die haben so gefühlte 80 Stunden, nicht nur gefühlte 80 Stunden Laufzeit, spiele ich heute auch noch. Und du machst es halt auch eher, wenn du, wie du gesagt hast, bis damals war, viel Geld in die Hand nimmst, eine farbige Box kaufst auf Verdacht und dann setzt du dich auf um zu schauen, wie es dir Spaß macht, weil du das Geld ja aus kannst. Genau. Der Nachteil war natürlich auch, dass, äh, wenn du das gekauft hast, was dir jetzt nicht so gut gefallen hat, und du hast dafür 100 Mark ausgegeben, dann ärgerst du dich natürlich. Also, das ist heute schon ein bisschen toller oder ein bisschen besser, äh, dass du dir die Sachen aber angucken kannst. Okay, kostet nichts. Aber wenn ich mir auch anschaue, was es so an Medien heute gibt, die es damals nicht gab, es gibt YouTube, ich kann, mir vorher, ich kann mich vorher informieren. Wie sieht ein Spiel aus? Wie spielt sich das? Äh, es gibt Previews im Netz, bei Twitch, bei Don Das gab es alles früher nicht. Wir hatten früher eine Zeitung, die gab es einmal im Monat. Und die News, die da drin waren, waren drei Monate alt. Mehr gab es nicht. Ja. Na, heute gibt es viel mehr Möglichkeiten, sich zu informieren. Und da kann ich auch sag ich mal, gucken, das ist ein Spiel, was mir gefallen würde. Dafür bin ich bereit, auch 100, 100 Mark oder 50 Euro auszugeben oder 40 Euro. Und wie sieht das Ganze dann heute aus der Produzentensicht aus? Es ist schwer geworden, ähm, dort schwerer, weil einfach aus dem Grunde, weil halt die Teamgröße mitgewachsen ist. Früher hast du einen Mann da gesetzt, so Andrew Braybrook, der hat mit einem Kollegen vielleicht doch zusammen ein Spiel gemacht in drei Tagen oder in einer Woche. Heute sitzt du mit 20 Leuten im Jahr dran. Ja, und dann hast du noch Lokalisation, du hast QA-Ausnahmen, du hast. Äh, Lizenzgeschichten ausrufen, muss, werden mit Lizenzgeber reden, Freigaben, du hast äh, Submissions bei Plattformhaltern wie Nintendo, bei Sony, bei Microsoft. Mhm. Äh, du hast äh, eventuell äh, Produktionen, also für Switch zum Beispiel, da musst du natürlich dann die Cartridge kaufen, wenn du sie physisch rausstellen willst. Mhm. Produktionszeit zehn Wochen, da musst du vorher freigeben lassen, du brauchst die Altersfreigabe. Das ist halt viel komplexer geworden, da musst du natürlich auch gucken, was funktioniert in verschiedenen Territorien. Beispiel, wir haben ja jetzt hier beim Schwarzen Auge solche Charaktergenerierungen über so spezielle Karten. Es gibt einige Bilder, die würden vielleicht in den USA für Aufregung sorgen. Also da gibt es eine, so eine, die ist jetzt direkt, man sieht keine wichtigen Teile, aber die stillt halt ihr Kind auf der Karte. Könnte in Amerika ein Problem sein. Sagen, dass nur um eine Lokalität zu beschränken, wie jetzt Deutschland, ist vom Staat also macht also man denkt von Anfang an international. Das macht heute keinen Sinn mehr, also rein national zu denken, macht überhaupt keinen Sinn mehr. Mhm. Äh, dazu sind wir als Markt, sage ich mal, auch mittlerweile zu klein geworden. Mhm. Ja, also, oder andersrum, die Entwicklungskosten selbst für kleinere Spiele sind mittlerweile so hoch, dass du die mit einem Markt nicht mehr einholen kannst. Mhm. Also, du musst international denken, welt am besten weltweit. Gleichzeitig ist Spiele-Release auch eine Lotterie. Ob es oder nicht? Oder wie planbar Also, Spiele machen ist im Grunde genommen immer noch und äh, ich bin ja auch und zu mal in Heidelberg an der, an der, an der Hochschule und Dozierer. Ich habe eine Folie, wo ein Lottoschein drauf ist, mittlerweile die Chancen, sechs richtige zu haben. ist, glaube ich, größer als quasi erfolgreiches Spiel zu machen. Mhm. Natürlich kannst du riesigen eingrenzen. Du kannst sagen, okay, mit der Lizenz, die Leute kennen, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, ja. weil du hast eine Spielerbasis, mit der du rechnen kannst. Was ist für dich Erfolg? Erstmal mit auf Null rauszukommen oder.. Äh, nee, also nicht. Geld, Geld wechseln, wechseln, Nein, also Geld wechseln wollen wir, das ist kein Erfolg. Genau. Ist Erfolg, deswegen, Erfolg, Erfolg würde bedeuten. Das Entwicklerteam, die sind bezahlt worden und die können von dem Titel auch ein bisschen leben. Also die kriegen noch ein bisschen extra. Das ganze Drumherum, die Marketingleute, die PR-Leute, die QA-Leute, die, äh, mich zum Beispiel, wir können alle davon gut leben einen gewissen Zeitraum leben. Das ist ein und, wir, und mein Chef sozusagen, der kriegt auch noch ein bisschen was, weil der hat ja das ganze Geld da reingebuttern, der kriegt quasi einen Return of Investment, das müssen keine 50 Prozent sein, aber der kann davon auch leben. Der macht vielleicht sogar gar noch einen Gewinn. Super. alle Haben alle was richtig gemacht. Also das ist das Level, wo du sagst, um das zu erreichen, dann Der Aufwand ist immer groß. Dann würde sagen, ist es ein Erfolg, hat sich gelohnt. Ja, der Aufwand ist immer groß. Natürlich gibt es kleinere Indie-Studios, wo drei Leute sitzen und ein bisschen was zusammenbasteln. Aber die kommen ja auch nicht drum um herum Marketing zu machen. Weil jetzt hast du dann das Indie-Studio mit drei Leuten, die haben die Spiele gemacht. Das kann das tollste Spiel der Welt sein, wenn das keiner weiß. Marketing-Distribution. Dann sitzen die da, haben das geilste Spiel der Welt. Keiner kennt das. Selbst wenn sie es rausbringen und nicht den Leuten erzählen, nicht dann geht es runter. Ja. muss halt irgendwo, ja. und das ist das große Problem unserer Zeit, ist im Grunde genommen diese Sichtbarkeit. Mhm. Also den Leuten brauchen zu sagen, auf, hier, wir haben hier ein neues Spiel, das gibt es jetzt gar Für sowas ist dann, für die Gamescom natürlich eine gute Möglichkeit, eine Sichtbarkeit zu bekommen, aber auch vielleicht Entwickler und. Äh ja Eben kommen. Also wir sind hier gerade im Businessbereich. Ganz ehrlich, ist ja völlig egal, ob ich dann sage, wir machen das Spiel, und ich sage jetzt hier den Leuten vom Dialog, du wir machen hier gerade ein Spiel. Das bedeutet ja nur, dass die Dialogs oder unser Mitbewerber das weiß, weiß aber die die Masse noch nicht. Deswegen ist es wichtig, dass wir im Moment, dass wir den Presseleuten das sagen und dass wir dann im nächsten Jahr, also wir wären jetzt noch ein bisschen früh dran, aber im nächsten Jahr, dass wir das Spiel auch draußen zeigen. Unseren Konsumenten, ja. ja. von denen weiß es noch keiner, oder zumindest so noch nicht so richtig offiziell, weil die Pressemitteilung gerade erst raus. Erzähl mal vom nicht neues genau. Projekt ja also, Projekt. Und der neues Projekt, oder mein Projekt, sage ich mal, mein Baby, im Moment ist das Schwarze Auge, Book of Heroes. Für mich persönlich natürlich so nach 30 Jahren schließt sich ja die Schleife, weil ich als Redakteur vor 30 Jahren mit dem Guido Henkel, Jochen Hammer, Hans-Jürgen Bremble und dem Werner Fuchs, der Werner Fuchs ist ja einer der Miterfinder vom Schwarzen Auge, bei denen gesessen habe und mir das allererste Computerspiel Schwarze Auge, die Schicksalsklinge bei denen angeschaut habe. Das war damals so meine erste, einer meiner ersten Begegnungen mit spielen als Journalist und heute, 30 Jahre später, mache ich ja halt selber eins und der Hintergrund ist, sagen wir, völlig banal eigentlich. Unsere Muttergesellschaft gehört ja dem Will Smith und dem Mark Forster, oder zum Teil wenigstens und über deren Investmentfirma haben die auch einen Kontakt zu Ulysses, dem rechten von dem schwarzen Augen. Das ist Punkt 1. Also die Lizenz ist quasi im Haus. Ja. So. Und letztes Jahr, genau zu Gamescom, habe ich halt ein finnisches Entwicklerteam gesehen und die haben schon ein Spiel an einem Rollenspiel gearbeitet. Und ich habe mir das Spiel angeschaut und ich habe gedacht, das wäre doch eigentlich eine super Kiste mit dem schwarzen Auge verbunden. Da haben wir von der Entwicklung jetzt nicht das volle Risiko, dass wir bei Null anfangen, sondern wir haben schon mechanisch was. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. So, da haben wir es vorgestellt intern, bei Mark und wir waren alle begeistert. Wir haben Glück, dass unser der Investor, der mit, mit an Bord ist, der ist auch alter Spieler und der kennt auch das schwarze Auge ganz gut, der fand der Spieler auch toll. Dann haben wir einen Termin gemacht bei den, bei den Finnen vor Ort, haben uns mit denen unterhalten, was ist das für ein Team, wir sind drauf, können die das? Und wir haben natürlich mit dem, dem Rechteinhaber, Ulysses Spiel, geredet und haben gesagt, könntet ihr euch das vorstellen? Die haben das Spiel bekommen, haben reingeguckt, fanden das auch alle, alle super. Wir haben gesagt, das wird was, machen wir. Das war der einzige Grund. Also du schaffst die Liebe auf den ersten Mal. Das war ganz ehrlich reiner Zufall. Ja. Ja, wir haben es gesehen, wir haben darüber geredet, wir haben die Idee gehabt und wir haben gesagt, machen wir. Das hätte auch, wenn es zu dem Zeitpunkt ein Team gekommen wäre aus Deutschland mit einem ewigen Titel, und die wären hier gewesen, ich hätte die gesehen, hätten wir vielleicht mit dem gearbeitet. Aber das hat schon definitiv als Vorteil, dass es eben Studios was bereits was geschafft hat und dich zusammengesetzt hat, was zu tun. Also wenn du so zumindest auch schon mal reingesteckt hat, allein um für dich eine, ja, also, äh, eine äh, Arbeitsverbot zu haben Das, das, quasi, ne? das hilft das natürlich. Ist. Es ist ja auch oftmals so, dass heutzutage publische Spiele nehmen, die, sag ich mal, wo schon was zu sehen ist. Also du sollst wenigstens einen Prototyp machen. Prototyp deutet eigentlich Proof of Concept. Also man sollte schon ein bisschen was sehen können vom Spiel, wie sieht das nachher aus. Die Zeiten sind ein bisschen vorbei, wo ich im Zettel gekommen bin. Ich habe hier eine Idee, ich hätte gerne 5 Millionen Mark oder Euro. Das geht heute nicht. Deswegen, das ist auch ein bisschen professioneller. Also da gucken sich die Leute das schon mal ein bisschen genauer an und sagen, na, könnte was werden. Aber der Vorteil. Das ist ja dass dem einiges in-house haben, also, ich glaube, was die Lizenzen angeht, was das neu erleichtert, natürlich Ja, haben, ist ein bisschen ja. Arbeit mit Lizenzen ist halt immer, also nicht schwer, aber schwieriger, weil du musst halt immer wieder Freigaben einholen, du musst ganz stark mit dem Lizenzgeber in Kontakt stehen und sagen, pass auf, können wir das so machen, ja oder nein. Und in diesem Fall haben wir das Glück. Das funktioniert super. Also zeitnah, wir haben einen gemeinsamen Kommunikationskanal, wo wir uns gegenseitig alle austauschen und sagen ganz schnell, okay, also die Karte könnt ihr an der Stelle vielleicht nicht verwenden, wir müssten das irgendwie anders machen. Mhm. Da ist Kommunikation als entscheidender Faktor. Willst du noch hoch sagen, wie so der ist? Der, also wir haben angefangen, wie gesagt, letztlich am August war der erste Kontakt sozusagen und wir wollen fertig sein Mitte nächsten Jahres, also es soll, es soll erscheinen, Q2 2021, das ist der Plan, gucken wir mal. Wir also sind auf jeden Fall gespannt, weil Ja. sich noch eine interessante Sache, an. und definitiv hast du das schnell anfixt, wir haben ja schon ein paar Bilder gesehen und äh das ist noch viel Arbeit. Das ist noch viel Arbeit. Also, wir kriegen ja jetzt auch so das erste Feedback, weil man wird ja auch, da muss man ja auch mal aufpassen. Ich spiele das quasi den ganzen Tag oder ich bin damit, habe das jeden Tag vor Augen. Irgendwann siehst du dann einfache Sachen. Ja, du bist blind. Ganz einfach. Und deswegen ist es auch immer ganz gut, wenn man das analogen Zeug zeigt und dann einfach Feedback kriegt. Das kann nicht wird nicht alles umgesetzt, aber das hilft manchmal. Okay, dann vielen Dank auch. Gern geschehen, der Zuschauer.